Ich begrüße euch alle herzlich im Namen des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Wir freuen uns sehr, dass Peter Thiel heute bei uns ist. Peter Thiel ist jemand, der das Internet nutzt und genutzt hat, um Innovationen voranzubringen und selbst durchzusetzen. Und Diese Innovationen beeinflussen heutzutage unter anderem die Art und Weise, wie wir im Internet bezahlen, Stichwort Paypal, die Art und Weise, wie wir Netzwerken, Stichwort Facebook. Er ist aber nicht nur Gründer, er ist auch Autor und Denker. Und er reflektiert diese Prozesse, Internet, Innovation und hilft uns, technologische Innovation besser zu verstehen. Wir als Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, wir forschen seit drei Jahren an ähnlichen Fragestellungen. Wir wollen verstehen, wie sich das Internet auf die Gesellschaft auswirkt. Und wir wollen diese Prozesse, aktiv begleiten und mitgestalten. Unsere anwendungsorientierte Forschung stellt zum Beispiel Fragen danach, wie das Internet wissenschaftliche Praktiken verändert, Praktiken in der Wirtschaft, etablierte Praktiken, Stichwort Open Science oder Online-Partizipation. Wir interessieren uns aber auch für Startups und Gründer, Ideengeber und wie durch sie und mit ihnen radikale Innovationen durchgesetzt werden, Stichwort Entrepreneurship. Wir interessieren uns für Aspekte der Regulierung, Datenschutz, Urheberrecht, aber auch zum Beispiel für die Frage, was heißt eigentlich Öffentlichkeit im Zeitalter sozialer Netzwerkmedien. Und wir verstehen uns als Plattform, wir teilen diese Fragen und natürlich auch Antworten mit unserem großen Netzwerk, mit unseren Partnern und die kommen aus der Praxis, die kommen aus der Wissenschaft und ein wissenschaftlicher, wichtiger Partner von uns und auch Mitglied in unserem Beirat, für das Team Innovation und Entrepreneurship ist heute hier. Das ist der Alexander Nikolai, der steht hier links neben mir und der wird heute die Veranstaltung hier moderieren, wird uns die nächste Stunde begleiten. Alexander hat einen Lehrstuhl für Entrepreneurship an der Universität Oldenburg und er interessiert sich für Internet-Startups. Und er hat mir eine Frage mitgegeben, mit der ich ihn ähm, einführen möchte. Er hat gefragt, naja, warum interessiert sich in der Praxis, ähm, interessieren sich so wenige Leute für die Wissenschaft, für die Managementwissenschaft? Ich glaube, der Praktiker würde die Frage andersrum stellen, aber <lacht> ich weiß es nicht. Ich würde jetzt einfach an dich übergeben, Alex, und ja, freue mich auf die nächste Stunde. Ja, herzlichen Dank, Nancy. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich über die tolle Resonanz, die wir gefunden haben. Es ist ja doch recht kurzfristig angekündigt worden. Und der eigentliche Plan war, dass wir das mit 70 Leuten und mit einem Lunch so ein bisschen verbinden. Es sind ruckzuck 700 Anmeldungen äh, geworden. Wir konnten bei weitem nicht jeden, äh, jeden Jahr aufnehmen. Ähm, ich glaube, das Interesse ist aber auch nicht ganz zu Unrecht da. Ja, ich glaube, Peter Thiel, herzlich willkommen, ähm, äh, ist eine der vielschichtigsten Unternehmerpersönlichkeiten der letzten äh, Jahrzehnte. In Deutschland ähm, geboren, aber in den USA aufgewachsen, in Stanford ähm, Philosophie und Jura studiert, auch nicht immer die klassische Gründerkombination. New Economy Boom voll mitgenommen, mit Paypal Börsengang geschafft, das Bezahlen im Internet revolutioniert, vielleicht nicht ganz so bekannt, auch Palantir mitgegründet, auch eine 9 Milliarden Bewertung mittlerweile oder ich weiß nicht, was ist der ganz aktuelle stand, ist verschiedene Fonds gegründet, sehr, sehr früh bei Facebook ähm, mit, mit dabei gewesen und noch, noch vieles mehr. Und ähm, das ähm, Schöne ist, dass, dass Peter Thiel nicht nur offenbar ein ganz besonderes Wissen über Start-ups und Innovation hat, sondern dass er dieses Wissen auch teilt. Ähm, ganz besonders ähm, viel Aufmerksamkeit hat. Ähm, ein Seminar in Stanford bekommen, das, da gab es eine Mitschrift ähm, und ähm, die hat sich im Internet rasch verbreitet. Daraus ist dann ein Buch entstanden und vielleicht sagst du auch gleich was, noch ein bisschen was zu diesem äh, Buch. Und ähm, das Besondere ist, dass ähm, hier nicht nur ähm, sozusagen Anekdoten, War Stories, Bericht von der Front, so habe ich es gemacht, ähm, erzählt war, sondern dass da auch immer. Ähm, das Streben nach Generalisierung. Was kann man denn wirklich über den Einzelfall hinaus daraus lernen zur Erkenntnis? Und das macht es, finde ich, für alle, die wir hier sind, besonders spannend. Und ich bin sehr dankbar, dass wir an deinen Gedanken teilhaben können. Wir werden auch gleich noch ein paar Fragen dann hoffentlich in Anschluss stellen. Ich freue mich auf den Vortrag. Herzlich willkommen, Peter Thiel. Ja, Dank. Kannst du klar machen, witz? Ja, witz. Ich werde mal heute versuchen, auf Deutsch äh, zu sprechen. Ich, wir sind nach den Staaten ausgewandert, als ich ein Jahr alt war. Also, wir haben zu Hause die ersten zwölf Jahre Deutsch gesprochen. Wir hatten keinen kein fernseparat aber dann so fernseparat angekommen, so ist mein Deutsch auf ungefähr einem zwölfjährigen Niveau stehen geblieben. <lacht> ähm, aber so, ich, für, ich entschuldige mich im Voraus für die schlechte Aussprache und den geringen Wortschatz, aber ich denke, wenn man schon mal in Deutschland ist, sollte man doch versuchen, auf, auf Deutsch äh, zu sprechen. Ähm, nun, wenn man von der Entrepreneurship spricht oder der Start-up-Szene, wenn äh, darüber lehrt oder ein Buch schreibt, äh, versucht man immer so ähm, äh, Themen äh, zu geben oder Prozesse zu beschreiben. So, wenn man diese fünf Sachen macht, dann wird man Erfolg haben oder dies so ein Sieben-Punkt-Plan, äh, um ein erfolgreiches Start-up zu bauen. Aber ich finde, äh, das ist irgendwie was ganz Problematisches daran, denn äh, denn ähm, es ist ja nicht ein wissenschaftliches Thema. Und, äh, denn die Wissenschaft fängt mit der Nummer zwei an. Es die fängt an mit Experimenten, die man wiederholen kann oder Prozesse, die man kopieren kann und dann wiederholen, wo, wiederholen kann. Aber es gibt keine Naturgesetze in der Start-up oder in der Entrepreneurschaft. Und ähm, ganz dagegen ähm, passiert jeden Moment in der Geschichte äh, der Erfindung, der Technologie, der Wirtschaft äh, nur einmal. Uh, der nächste, Mark Zuckerberg, wird kein soziales Netzwerk gründen. Der nächste, Larry Page, wird keine uh, Search Engine bauen. Der nächste, Bill Gates, wird kein uh, Operating System bauen. Und wenn man versucht, diese Leute irgendwie zu imitieren, uh, dann, uh, dann lernt man ja von ihnen eigentlich überhaupt nichts. Und so, uh, so ist die Frage, was kann man da überhaupt sagen, wenn, wenn, wenn alles so einzigartig und um, Ausnahmen? Ausnahmen Name ich ist in, die, in, in der Startup oder Entrepreneurship Szene. Und so ich versuche äh, daher auf diesem Thema so ein bisschen indirekt äh, dran zu kommen mit diesen ähm, ähm, contrarian Fragen, die ich da so gerne stelle. Und so die, die Wirtschaftsfrage ist: äh, Welche gute Wirtschaft äh, äh, hat, hat, hat an niemanden hat, gedacht hat noch niemand gebaut? Oder, oder, ähm, oder die mehr intellektuelle Version davon ist, da, äh, ähm, sagen Sie mir irgendwas, was stimmt, mit denen äh, fast niemand mit Sie übereinstimmt. Das, das ist eher eine Wahrheit, die, äh, die, äh, die, äh, an die Sie glauben, die, äh, die, äh, an denen fast niemand glaubt. Und das sind, glaube ich, so die interessanten Ideen, die, äh, die, äh, die, nicht, äh, die, die noch nicht verstanden sind. Und das muss man immer fragen. Und die sind sehr schwierige Fragen zu antworten. Äh, wenn man die Frage stellt, sagen Sie mir irgendwas, das, das, äh, an das Sie glauben, mit denen äh, niemand in der Welt mit Sie übereinstimmt. Um, das ist ein, als eine Interviewfrage, wenn man die gibt, uh, um, es ist es sehr schwer für Leute, die zu beantworten, sogar wenn sie auf dem Internet lesen, dass ich diese Frage an alle Stelle, die reinkommen. Denn Und um die Frage ist schwer zu antworten, denn wir, erstens sind wir so der Meinung, dass die Wahrheit immer Sachen sind, mit denen all die Leute übereinstimmen. Und dann zweitens aber, ähm, ist es ist auch immer sehr unangenehm. Da äh, muss, muss man ja irgendwas sagen, mit dem die Leute wahrscheinlich nicht einstimmen würden. Und dass, äh, wenn man so irgendwas sagt, dass, äh, mit dem jeder einstimmt, ist es die falsche Antwort. Ähm, und so, ich möchte heute vielleicht so einige Antworten für diese Fragen geben, die ich, äh, die ich über die Jahre entwickelt habe. Sachen, an denen ich glaube, mit denen die meisten Leute mir nicht übereinstimmen, aber die ich glaube, irgendwie äh, doch schon wichtig für, ähm, für die Startup äh, szene und für, um, um, für Erfolg als Gründer und Entrepreneur sind. Und fangen wir mal an mit diesem Themen der Einzigartigkeit. Um, und um, und so, ich bin der Meinung, dass, uh, dass eines der wichtigsten Ideen in der Wirtschaft, uh, in, um, im in, in, in Firmenbau, uh, die, von denen man meistens nicht sehr viel spricht, ist, uh, dass um, um, der Wettbewerb, Konkurrenz und der Kapitalismus sind widersprüchliche Ideen, das sind nicht synonyme, sind antonym. Ein Kapitalist ist jemand, der das Kapital aufbaut. Eine Welt der, der Konkurrenz ist eine Welt, in welcher die Profite auf, Zero, auf Null gehen und niemand irgendwas schafft. Und, so. und ich glaube, zu, zur ersten Approximation gibt es so zwei Arten von Wirtschaften. Es gibt Wirtschaften, wo man wie verrückt konkurriert, und äh, man wird nie Geld machen. Und auf der anderen Seite gibt es Wirtschaften, in, mit denen es überhaupt keine Konkurrenz gibt, wo man was, was wirklich Einzigartiges macht. Ähm, äh, die sind Monopole. Davon darf man nicht sprechen. Aber das sind halt die Wirtschaften, die ähm, am Ende des Tages äh, die Firmen, die wirklich äh, wertvoll sein werden. Äh, wenn man wie verrückt konkurrieren äh, möchte, sollte man einfach ein Restaurant öffnen. Das machen sehr viele Leute. Ähm, ist immer eine schlechte Idee. Aber... Ähm, aber wenn man wie verrückt konkurrieren möchte, sollte man einfach ein Restaurant aufmachen. Um, und dann ist das, das Beispiel für ein um, wirklich erfolgreiches Monopol, das ich gebe, in Silicon Valley ist, ist immer uh, das Google, um, die Google-Firma. Wir, wir können davon sprechen, wann ist das gut, wann ist das schlecht. Aber von, von innen gesehen, um, als Gründer, als Investor, als uh, Mitarbeiter in solch einer Firma, will man immer in einem Monopol arbeiten, nie in einem Restaurant. Und, und diese Idee wird, ich glaube, nicht sehr gut verstanden, denn die Leute, die, die Monopole haben, sprechen meistens nicht davon und die Leute, die wie verrückt konkurrieren, untertreiben die Verrücktheit der Konkurrenz auch ein bisschen. Und so, es wird alles so ein bisschen umgedreht, und so, wenn, man, wenn, man als, wenn man von der Google-Firma her gesehen wird, Uh, spricht man fast nie mehr von der Suchmaschine, von der Search Engine. Uh, man, uh, und man, uh, man spricht anstatt dessen, uh, wie es, eine, wie es, es ist in einem viel größeren Rahmen findet sich die Firma als eine Technologiefirma. Und es ist in diesem riesengroßen Feld, das die Technologie ist. Und da gibt es halt Konkurrenz überall. Es gibt Konkurrenz mit, mit Apple, mit dem Android-System. Es gibt Konkurrenz mit Facebook oder Amazon oder mit. Uh, mit den Autofirmen in Detroit und überall mit den Self-Driving-Cars. Um, und, uh, und von der Suchmaschine hat man schon seit fünf, sechs Jahren fast nie mehr gesprochen. Es ist im Technologiebereich, es gibt überall Konkurrenz. Und nein, Google ist nicht das Monopol, das die Regierung sucht. Um, und dann auf der anderen Seite, uh, wenn, wenn, wenn Sie hier diesen, diesen Anspruch heute um, um, wenn Sie rausgehen und sagen, ja, ich, jetzt werde ich aber ganz bestimmt ein Restaurant öffnen. Und dann werden Sie ganz schnell ein Problem haben, denn, äh, denn äh, die Investoren werden Ihnen sagen, ja, ich möchte kein Geld in ein Restaurant stecken, das, das verliert man alles ganz schnell. All die Restaurants gehen ja, meisten gehen ja pleite und die anderen machen sowieso kein Geld. Es ist immer eine schlechte Idee, in ein Restaurant zu investieren. Und dann würden Sie sagen, ja, aber es ist ein ganz ungewöhnliches Restaurant. Es wird das einzige britische, nepalische Fusion, fusions Restaurant hier in, in, in uh, diesem um, Vorort von Berlin sein. Und, um, und so, wenn man ein Monopol hat, dann, um, dann, uh, dann, uh, dann uh, beschreibt man den Markt als viel größer, als er wirklich ist. Wenn man wie verrückt konkurriert, beschreibt man den Markt als viel kleiner, als er wirklich ist. Und um, da uh, beide Seiten um, den Markt immer um, uh, falsch, etwas falsch beschreiben, wird diese Idee von, von, von um, von der Wichtigkeit dieses Unterschieds zwischen einem Monopol und ähm, verrückter Konkurrenz immer so ein bisschen ähm, äh, sehr unterschätzt, finde ich. Also ich dies ist immer, glaube ich, dieses dies sehr wichtige Thema. Aber ich glaube, es gibt auch, ähm, es ist nicht nur so einen intellektuellen Fehler, die, den wir machen, dass wir dies nicht verstehen. Es ist auch, glaube ich, in, irgendwie so ein bisschen von einem psychologischen äh, äh, Fehler. Ähm, und äh, der, der erste Satz in ähm, Tolstois Anna Karenina lautet, ähm, um, alle glücklichen Familie uh, sind einander ähnlich. Um, die unglücklichen sind immer auf ihre ganz bestimmte Weise unglücklich. Und uh, und ich meine, natürlich das Umgekehrte ist der Fall mit um, mit, um, mit mit mit Firmen. Alle glücklichen Firmen sind anders. Die machen irgendwas, das einzigartig ist und das sie ganz differenziert. Alle unglücklichen Firma sind einander gleich, denn sie haben, sich, äh, sie, haben, äh, es, sie haben es nicht gelungen, sich von den anderen zu unterscheiden und äh, sich von der verrückten Konkurrenz äh, zu entziehen. Ähm, ähm, als, ich, ähm, als ich diesen Kapitel in meines Buches, Kapitel-Titel ähm, war, ähm, alle, alle glücklichen Firmen sind anders, ähm, in the Wall Street Journal haben sie es aufgeschrieben, da können sie immer den Titel so ein bisschen ändern, haben es geändert von ähm, alle, ähm, alle glücklichen Firmen sind, sind anders, sind, sind verschieden wurde verändert zu, ähm, zu ähm, die Konkurrenz ist für, ist für Verlierer. Das ist natürlich so ein bisschen ein starker Ausdruck. Und es ist immer sehr stark, denn wir denken immer, dass die Verlierer die sind, die nicht gut genug konkurrieren können. Die Verlierer sind die, die, ähm, die im Gymnasium ein bisschen langsam auf der Schwim Schwimmmannschaft waren. Die Verlierer sind die, wo die Noten nicht ganz gut genug waren, äh, auf der Uni. Ähm, die Verlierer sind die, die irgendwie... Ähm, auf der, auf der ähm, Konkurrenz nicht ganz so gut sind, wie, äh, wie, ähm, wie, ähm, wie, wie sie meinen. Und, und natürlich, die Konkurrenz hat es an sich, dass man besser wird, an dem, an dem man konkurriert, aber es beschränkt auch irgendwie so das Bild, dass man dann viele andere Sachen äh, vergisst. Und so die, die persönliche Erfahrung, die ich da hatte, war, ich, ich war das auf einem sehr so getrackten äh, Lauf, ähm, als ich ähm, in, in uh, Kalifornien aufwuchs, schon, schon im achten Schuljahr, Junior High School in Kalifornien, hat im Schuljahrbuch einer meiner Freunde reingeschrieben, ähm, ich weiß schon, dass du in vier Jahren nach Stanford gehen wirst, vier Jahre später bin ich nach Stanford reingekommen, bin nach Stanford gegangen, bin zur stanford jura gegangen, dann, äh, dann, äh, dann, äh, dann arbeitete ich so in einer Eliten-Jura-Kanzlei äh, in äh, Manhattan, und es war, so eine, es war so, alles, alles so eine Konkurrenz nach der anderen. Man gewann die Konkurrenz, da konnte man äh, weitergehen und weiter konkurrieren. Und, äh, und es war so, eine, also es war so eine, eine dieser Firmen, wo von außen alle rein wollten, von innen wollten alle raus. <lacht> ähm, als, ich, als ich nach sieben äh, Monaten und drei Tagen ähm, äh, äh, äh, genug davon hatte, ähm, sagte mir einer äh, der der eine der Mitarbeiter hat mir gesagt, ja, es ist ja ganz ungewöhnlich, dass Sie, dass Sie, hier, dass Sie hier weggehen. Ähm, ich hatte keine Ahnung, dass man vom Alcatraz-Gefängnis ähm, entflehen konnte. Und natürlich war es nicht ganz so schwierig, wie vom Alcatraz-Gefängnis rauszukommen. Man musste nur durch die vordere Tür gehen. Aber, ähm, aber das konnten die Leute allerdings nicht, denn ähm, ihre Identität war so ausgeprägt, von den ähm, Wegen, in denen sie konkurriert hatten und von den Konkurrenzen, die sie gewonnen hatten, dass sie, äh, dass sie eigentlich überhaupt nicht äh, davon, äh, davon weggehen konnten. Und so, ich glaube, ähm, ich glaube, auch wenn man dies versteht, dass man, äh, man muss irgendwas Einzigartiges machen, man soll was machen, was die anderen nicht machen, ist immer sehr leicht zu sagen, ist immer irgendwie sehr, sehr schwierig zu tun. Ähm, äh, ich meine, sogar schon in der Zeit äh, von Shakespeare hat das Wort Affen bedeutete äh, zwei Sachen, bedeutete Primat und Imitieren. Und, äh, und es ist halt irgendwas an der Imitation, äh, die wir als Menschen sehr, sehr viel machen. Es ist, äh, so, es wie, so lernen wir die Sprache, wenn wir als Kinder aufwachsen, so wird äh, die Kultur von Generation zu Generation ähm, äh, weiter, äh, weitergeteilt. Aber es gibt auch sehr viele verrückte Sachen, die mit der Imitation zusammenkommen. Verrückte, äh, verrückte Blasen, verrückte Moden, äh, und, uh, und irgendwie uh, muss man schon ein bisschen von, uh, davon von abbrechen. Um, im, Im Silicon Valley gibt es dieses uh, sehr merkwürdige uh, Phänomen, dass uh, sehr viele der uh, erfolgreichsten Unternehmer uh, so ein bisschen von Asperger uh, zu leiden scheinen. Und, uh, und, um, und, uh, und, uh, und ich glaube, man muss diese, muss diese Tatsache immer so umdrehen und man sollte die Frage anstatt dessen uh, fragen, um, was ist es an unserer Gesellschaft, dass die Leute, die nicht von Aspergers leiden, dass sie ihre besten Ideen werden, werden, werden, sie so, werden von ihnen weggenommen, werden, bevor sie die Idee Völlig, äh, selbst haben. So, ich, wenn, wenn man irgendeine neue Idee hat, irgendwas Neues tun möchte, dann merkt man schon ganz sofort, dass die anderen Leute sich ein bisschen komisch angucken, das ist ein bisschen zu merkwürdig. Nein, das machen wir am besten nicht. Das ist viel, viel zu komisch. Was denken die Leute da? Ähm, am besten äh, öffnen wir doch nur das Restaurant wieder mal. Und, ähm, und, äh, und, und so, ich glaube, dies ist immer so diese Frage, die man äh, da, da zurückkommen äh, kommen muss. Nen, ähm, nun, ähm, ich glaube, es gibt äh, sehr viele andere Sachen, die äh, wir besprechen können. Und äh, äh, ich werde vielleicht noch mit einem, mit einem anderen Gedanken äh, hier werden, ein bisschen, bisschen größerer Gedanke. Ähm, ähm, ich bin immer der Meinung, dass wenn wir ein äh, erfolgreiches 21. Jahrhundert haben werden, äh, wird es vielleicht zwei sehr wichtige Themen dafür geben. Eins ist das äh, Thema der Globalisierung äh, und der andere Thema ist das Thema des Weiteren, wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts. Und, also, und, und, und ich bin der Meinung, dass immer die Globalisierung und die Technologie sind, diese Worte werden oft miteinander irgendwie verbunden. Aber ich bin der Meinung, dass es eigentlich ganz, zwei ganz verschiedene Sachen sind. Und die Globalisierung hat damit zu tun, dass man Sachen kopiert, die funktionieren. Es geht darum, Modelle zu kopieren, die funktionieren. Und äh, also es ist horizontal, es ist, geht von 1 zu 100. Ähm, China ist das Modell der Globalisierung. Vielleicht äh, kann man einige Schritte ähm, ähm, überschreiten, aber, ähm, aber es alles hat mit der Kopieren zu tun. Und das, das ist sehr programmatisch und das, das geht schon sehr voran. Die Technologie dagegen äh, zeichne ich immer auf der äh, Y-Achse gegen die X-Achse. Und äh, die Technologie hat damit zu tun, neue Sachen zu tun intensives, nicht extensives Wachstum und, ähm, und äh, hat so einen ganz anderen, äh, ein ganz anderes äh, Modell. Und wenn man so denkt, von den letzten, äh, von den letzten äh, 200 Jahren gab es Zeitalter der Globalisierung und Zeitalter der Technologie, aber die sind nicht immer dasselbe. Im 19. Jahrhundert hatte man, glaube ich, schon beides. So 1815 bis 1914 gab es äh, schnellen technologischen Fortschritt und auch sehr viel, sehr viel Globalisierung. 1914, mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges, ging die Globalisierung zurück. Es gab weniger Handel, weniger Verbindungen zwischen verschiedenen Teilen der Welt. Und ich glaube, aber die Technologie ging weiter sehr schnell voran. Und so von ungefähr 1914 bis, ich würde sagen, 1971 hatten wir ein Zeitalter, in dem es sehr viel Technologie gab aber nicht sehr viel Globalisierung. 1971, Kissinger's Reise nach China, fing die Globalisierung mal wieder ganz schnell an. Und in die letzten 40 oder so Jahre hat es fürchterlich viel Globalisierung gegeben. Aber meiner Meinung nach etwas weniger auf der technologischen Ebene. Und, und das Wort Technologie in den 50er oder 60er Jahren bedeutete alle möglichen verschiedenen Sachen. Heute äh, hat es sich hauptsächlich auf Informationstechnologie beschränkt. So, ähm, so das, die, die, die Tatsache, dass das Wort Technologie so viel weniger heute bedeutet als vor 40 oder 50 Jahren, ist eines äh, äh, der Hints, dass, dass, ist so, ähm, dass, äh, dass, dass wir in einer Welt von verhältnismäßig äh, langsamen technologischen Fortschritt erleben. Und, ähm, und es ist auch man so die Welt beschreibt. Ähm, äh, kann man sagen, in den 50er oder 60er Jahren hätte man von der ersten und der dritten Welt gesprochen. Die erste Welt war der Teil der Welt, in dem sich alles schnell entwickelte und weiterentwickelte. Die dritte Welt war so kaputt und würde immer kaputt bleiben. So, es war ein, ein Bild der Technologie, aber ohne Globalisierung. Heute würde man dagegen von der ähm, entwickelten und den entwickelten den Ländern ähm, sprechen und ähm, die entwickelte Welt, ähm, in der wir leben, und dagegen die entwickelten Länder ähm, nachahmen, äh, die entwickelte Welt. Und es ist so eine Konvergenz äh, der Globalisierung, ähm, die ganze Welt wird sich einander mehr und mehr imitieren. Und so dieser Zweispalt von Developed, Developing, uh, World ist, äh, ist, ein, ist ein sehr pro-Globalisierunges Bild, aber es ist auch ein antitechnologisches Bild. Denn wenn wir sagen, dass wir uns in, in der entwickelten Welt uns befinden, dann sagen wir unter anderem, dass wir in dem Teil der Welt sind, wo nichts Neues passieren wird. Denn es ist entwickelt, es ist fertig, es wird nichts Neues geben. Die jüngere Generation äh, muss äh, äh, weniger von der Zukunft erwarten als ihre Eltern oder Großeltern. Und ich glaube, wir sollten dieses äh, sehr pessimistisches Bild stark dagegen stellen und, dass wir im, und stattdessen sollten wir immer zurück auf die, die Frage, die nicht genug gefragt wird, gehen. Wie, wie könnten wir heute die sogenannte entwickelte Welt weiterentwickeln? Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für den schönen, äh, schönen Vortrag und ähm, ähm, eine Frage, die ich mich gleich gestellt habe, ist, ähm, die ist eigentlich eher für den Werdegang untypisch genug. Du hast das Studium abgeschlossen und du warst erst in der Kanzlei und auch im juristischen äh, Bereich auch nochmal ein bisschen untypisch. Du hattest zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon sehr viel in deine Karriere, auch in die klassische äh, Karriere investiert und auf einmal... Ähm, lässt du das alles hinter dir und ähm, ähm, hast eigentlich einen unternehmerischen Pfad ähm, eingeschlagen. Ähm, hast du das schon vorher gespürt, dass du, da, dass du unternehmerisch äh, tätig sein willst oder äh, wie kam es zu dieser ja doch ganz äh, plötzlichen Richtungswahl? Ja, es war so eine Kombination von ähm, positiven, es war so eine Kombination von positiven und äh, negativen äh, Gründen. Mhm. Und ich glaube, es war so zum Teil, ähm, äh, zum Teil diese Idee, dass die verschiedenen professionellen Tracked-Möglichkeiten nicht mehr so gut waren wie äh, in der Vergangenheit. Und das spürte man, ich glaube, das spürte ich schon in den 90er Jahren. Ich mhm. glaube, es ist, äh, wird viel äh, stärker gespürt seit, sagen wir mal, 2008, seit der Krise von 2008. Mhm. Aber schon in den 90er Jahren äh, spürte ich, dass es irgendwie viel schwieriger sein würde, in, ähm, in, äh, in dieser ähm, ähm, gut etablierten Welt äh, äh, mit, mitzumachen. Und dann, ähm, und dann war es auch gerade so der Anfang des Internetbooms. Ich war bei Stanford, ich hatte einige Freunde, die da mitmachten. Mhm. Und so, äh, es war schon irgendwie ähm, die Tatsache, dass ich äh, zu Stanford Uni ging. War wahrscheinlich schon ein bisschen Glück irgendwie. Denn mhm. äh, es da war, war so in der Luft in Kalifornien, ja. aber nicht so viel äh, anderswo. Okay. Ja. Du hast von verschiedenen Arten. Ähm von Geschäftsmodellen äh, gesprochen und das eine ist wirklich die echte Innovation, die dann auch irgendwann mal auf monopolartige Marktstrukturen äh, führen soll. Und dann gibt es ja noch, wenn man so will, was ähm, die eher imitativen Bereiche, die aber vielleicht auch global, ja, die vielleicht regional neu sind, aber global nicht neu äh, sind, aber eigentlich Imitation äh, sind. Hier nicht ganz weit, so 30 Meter ist Rocket Internet. Ähm, äh, ein, ein Unternehmen, ich weiß nicht, ob du das schon mal von gehört hast. Ja, zwei habe schon mal davon gehört. Äh, ja, von den äh, äh, äh, Brüdern. Äh, und äh, ja, erstmal eine Frage: was, was, was, äh, Das steht ja durch, durchaus im Widerspruch zu der Art von Geschäftsmodellen, auf die du äh, schaust. Und zweitens, würdest du, der Börsengang ist jetzt ein paar Wochen alt, würdest du Aktien von Rocket Internet kaufen? <lacht> uh, naja, also man muss sehr vorsichtig sein, wenn man. Äh, wenn man ähm, ich, meine, äh, ich glaube, ähm, also. Es ist nicht mein Modell äh, und es ist nicht was ähm, was ich äh, was ich äh, es ist nicht äh, die Art von Firmen, in der ich persönlich investieren möchte oder in der ähm, äh, die ich gründen möchte und, und so weiter. Ähm, es kann schon funktionieren, ähm, aber ich, ich glaube, dass, ähm, dass eines der ähm, der ähm, wie so, ähm, und ich glaube, es wird sehr gut. Äh, ich meine, Rocket Internet hat alles sehr gut ähm, executed. Es wurde alles sehr gut. Ähm, gemacht, aber es ist irgendwie nicht sehr originell. Das ist natürlich immer die Kritik. Es, äh, also wenn die, all die Prozesse sind mhm. sehr gut, aber die Ideen sind äh, nicht sehr originell. Und, ähm, und so ich glaube, die, ähm, die Frage ähm, an, an der Wertschätzung von irgendwas wie, wie Rocket Internet ist, ob die Investoren in so, solch eine Firma, ähm, ähm, es, die finden es irgendwie äh, sehr, ähm, sehr leicht zu verstehen. Und ich glaube, das ist eines der Gründe, warum es so hoch bewertet wird. Und dagegen, wenn man irgendwas baut, das einzigartig ist, ist es oft eigentlich sehr schwer, Investoren oder anderen Leuten zu erklären, was man da macht. Und ich glaube, die einzigartigen Firmen werden oft unterschätzt. Die Firmen, die irgendwie einem sehr bekannten Muster nachahmen, werden, uh, werden, ich glaube, oft uh, viel, mehr, viel mehr völlig uh, bewertet. Und ich, so ich, das, ist, glaube ich, so, uh, das ist, glaube ich, so ein Thema davon. Man, man fragt mich oft uh, die Frage, was, was, glaube ich, so sind die Zukunftsthemen? Was sind, was sind so Gebiete, in denen man uh, was machen sollte? Und ich, ich mag die Frage immer uh, nicht sehr, denn, uh, denn man muss eben so, so, so ganz banale Sachen sagen, wie ich, es wird mir mehr uh, Mobiltelefone in den nächsten fünf Jahren geben oder irgendwie so was ganz Banales. Aber... Aber, um, aber die, die eine Antwort, die, die ich immer dafür gebe, ist, ich bin der Meinung, dass alles, alle Themen die über die Zukunft, alle Themen, von denen man spricht, werden übertrieben. Und die, uh, uh, uh, desto mehr davon man spricht, desto mehr übertrieben werden sie. So Healthcare, IT, Education Software, ziemlich übertrieben zurzeit. SaaS, um, Enterprise Software, ganz übertrieben wenn man die Worte Cloud Computing oder Big Data hört, sollte man so schnell wie möglich weglaufen. <lacht> Denn das ist ja fast, äh, ist fast immer irgendwas daran, das einfach Betrug ist. Und, ähm, und, ähm, und der Grund dafür ist, dass wenn man so diese Stichworte hört, wie SaaS, Cloud Computing, Big Data, äh, Mobile Internet und so weiter, äh, es ist wie im Poker, es ist so ein Tell, dass, äh, dass, äh, dass man wirklich überhaupt nichts hat. Um, und die Stichwörter um, sind so uh, der Beweis, dass es nichts Originelles gibt, dass die Firma nicht differenziert ist und desto mehr Stichwörter man hört, uh, desto schlechter ist wahrscheinlich die Firma, die, uh, die, die, man, da, uh, die man da aufbaut. Und so, um, um, und so ich, ich finde, Rocket Internet ist irgendwie, um, uh, ist sehr gut mit den Stichwörtern. Okay. <lacht> ähm. Ich glaube, zwischen, zwischen den Zeilen konnte man deine Investmententscheidung vielleicht, raus, Empfehlung vielleicht, raus, vielleicht. vielleicht raushören, vielleicht. wenn man aufgepasst hat. Ähm, äh, wenn man alle Geschäftsideen der Welt mal zusammennehmen würden, die da so pro Jahr produziert ähm, werden oder aufgegriffen werden, dann sind es ja wahrscheinlich 100 Millionen, wenn man jetzt traditionell die Landwirtschaft und sonst was und Selbstständige, und dann gibt es noch die halbimitativen Sachen und so weiter. Und dann gibt es dann eben die Sachen, von denen du sprichst, Sachen, die das Potenzial haben, global ein Monopol äh, zu machen. Das ist aber eins, eine Idee, von kommen auf viele hundert Millionen vielleicht auf Dauer zu. Also jedenfalls ein ganz winziger Prozentsatz äh, aller Geschäftsideen, die dieses Potenzial haben und, und auch nicht scheitern dabei. Wie hast du es geschafft, ganz oft in der Gegend zu sein, wenn so eine Idee... <lacht> die ja nun wirklich statistisch wieder alle Wahrscheinlichkeit, ähm, denn das ist was was sehr, sehr selten ist. Ähm, wie machst du das? Wie kommt das? Ja. Um, na, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie, wie selten diese Ideen sind. Oder, mhm. ähm, ich, ich, meine, ich, ich, ich, ich glaube immer, dass es ein großer Fehler ist, von der Zukunft in der, mit statistischen Methoden mhm. oder von also Probabilities zu, zu sprechen. Um, denn wenn man, wenn man denkt, dass um, um, das ist Investieren in Startups oder das Gründen von Startups so wie das Lotto-Spiel ist, wo man so einfach so ganz viele Lotto-Tickets kaufen und dann wird man irgendwann mal gewinnen. Uh, wenn man eine, so eine kleine Wahrscheinlichkeit um, mit einer großen Zahl multipliziert, gibt es immer eine kleine Zahl. Um, und wenn man denkt, dass man das Lotto spielt, dann hat man sich schon entschlossen, einfach zu verlieren. Und so ich bin, um, ich bin der Meinung, dass man, ähm, und man kann immer, wenn man sagt, es ja, ist alles so einfach Glückssache, es ist nichts anderes als Glück. Ähm, das kann zwei verschiedene Sachen bedeuten. Denn zum Teil ist, ist es vielleicht irgend so eine metaphysische Behauptung über, ähm, über, über das Kosmos, dass es einfach alles Glückssache ist. Oder auf der anderen Seite, wenn man sagt, es ist alles Glück, ist es vielleicht einfach eine Behauptung ähm, der eigenen Faulheit dass man einfach nicht sehr viel darüber nachdenken möchte. Und äh, wenn man so einfach nur Lottoscheine schreibt, ähm, ähm, ist, was man dann tut, ist, man, dass man nicht sehr viel darüber nachdenkt. Und so, ich bin, ich bin schon ähm, der Meinung, dass, äh, dass ähm, man, man, man äh, kann es nicht ganz bestimmt sehen, aber man kann schon viel mehr darüber nachdenken, wird dies funktionieren, ähm, sieht es aus, als ob es etwas ganz anderes, was Neues ist, das mhm. funktionieren wird oder nicht. Und wenn man dann sofort sagt, ja, das kann man nie wissen, das ist alles nur Glückssache, das ist alles nur so eine statistische äh, Probabil Probabilitätstheorie, ja. ähm, dann, ähm, dann denkt man überhaupt nicht darüber nach. Und mhm. so, ich bin immer der Meinung, man soll sehr, äh, sehr viel versuchen darüber nachzudenken und wenn man das tut, kann man schon, glaube ich, einige Sachen rausbekommen. Und ich, ich weiß nicht, ob es nur eine ganz kleine Zahl von solchen Firmen ja. gibt. Ich meine, ich bin... Ich bin doch der Meinung, dass es, ähm, dass es mehr Innovations geben könnte, dass es mehr neue Ideen geben könnte. Und, ähm, und es ist ein, vielleicht ist es ein gesellschaftliches Problem, das es nicht gibt, aber es ist, nicht eine, äh, es ist nicht keine Notwendigkeit, es ist kein Gesetz der Natur, dass es nicht mehr Innovation geben könnte. Mhm. Wenn du eine neue Geschäftsidee siehst ähm, und vielleicht auch mit anderen erfolgreichen Unternehmern sprichst, wie oft seid ihr euch einer Meinung, dass das erfolgreich werden kann oder nicht? Wenn das passiert, ich weiß es nicht. Ja. Um, oder also, oder es hat man acht verschiedene Meinungen typischerweise? Um, also also wenn, ähm, wenn verschiedene Leute ähm, alle darüber nachdenken und miteinander übereinstimmen, ist es meistens schon ein gutes Zeichen. Ja. Aber in der Praxis, wenn sehr viele Leute sagen, das ist alles eine gute Idee, mhm. ist es, oft, ähm, es ist oft der Gegenteil. Denn es ist oft, äh, oft bezeichnet, mhm. dass, dass die Leute einfach überhaupt nicht darüber nachgedacht haben. Yeah. Und so, ähm, das ist immer die Frage, so wenn man, wenn man zehn Leute, zehn verschiedene Leute sagen, das ist eine wirklich gute mhm. Idee, ich habe da wirklich nachgedacht. Und wenn das stimmt, mhm. dann ist es wahrscheinlich schon eine gute Idee. Wenn <lacht> sie aber äh, einfach alle einander nachahmen, äh, vielleicht doch nicht. Yeah. So, ähm, so wir sind immer der Meinung, dass äh, wenn man zum Beispiel ähm, finanziell äh, so in diesen äh, Firmen so eine, äh, eine Angel-Runde hat, wo zehn verschiedene Investoren ein bisschen Geld reingesteckt haben, ist es meistens ein ziemlich schlechtes Zeichen. Denn meistens bedeutet es, dass sie alle denken, dass die anderen darüber nachgedacht haben. Sie müssen nicht denken, <lacht> dann hat niemand gedacht. Und, und, und, und, und, und so ist es immer besser, wenn wir die Einzigen sind, dann, dann müssen wir wirklich scharf darüber nachdenken. Ja. Okay, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne die Fragerunde auf das Publikum ähm, erweitern, da äh, reichen sich auch schon ein paar, paar, paar Hände nach oben. Zwei Bitten äh, vorweg, die einen haben Sie sozusagen schon vorne voreingemacht, gemacht, nämlich aufstehen, damit äh, sonst kann man Sie von der Bühne schwer, schwer sehen. Zweite Frage, möglichst äh, eine Einsatzfrage, kein Co-Referat, knackig, Einsatz. Äh, weil wir wir haben nicht viel Zeit, wir müssen pünktlich schließen und da möchten wir dann möglichst viele Fragen äh, bekommen ähm, haben. Und das erste Mikrofon können wir schon mal darüber äh, geben an den First Mover dort. Ähm, und, ähm, <lacht> ähm, und idealerweise auch eine Frage, die jetzt nicht vom, vom Einzelfall der Gründung, die jetzt jemand spezifisch hat, sondern ein bisschen auch für das gesamte Publikum von Interesse ist. Bitte schön. Ja, danke. Uh, Samson Rogers, .com. Mhm. Uh, Herr Thiel, Sie haben über, Sie, Sie haben den Mangel an wissenschaftlicher Fortschritte uh, beklagt. und Sie, sie kennen bestimmt, wie Wissenschaftler einander konkurrieren. Sie, sie, sie möchten so viel wie möglich Artikel und Zitierungen sammeln. Und jetzt machen sie so im Internet, an populären Webseiten wie zum Beispiel ResearchGate, wo man sogar Punkte bekommt, für, für wie viele Artikel und, und Zitierungen man, man hat. Denken Sie, es möglich ist, dass jemand eine Internetplattform bauen könnte, der die einzigartige Wissen von Wissenschaftlern fordern kann oder Wissenschaftler seine Karriere fordern können durch etwas Nützliches und Einzigartiges? Kurz war das nicht gerade, aber bitte ja, Wir sind in Research Gate investiert. So ich, möchte, ich, muss immer, ich bin immer vorsichtig, nicht ähm, zu viel ähm, von den Firmen, denen wir investiert sind, zu sprechen. Aber, aber ähm, ich, ich bin, also, es gibt, glaube ich, schon sehr viele verschiedene Probleme in der Wissenschaft. Äh, äh, es gibt sehr viele verschiedene Fragen, worum es äh, Probleme damit äh, gibt oder ob es, wie, wie es schneller oder mehr, äh, besser gehen könnte. Ähm, und ähm, ich glaube, oft, wenn es Probleme gibt, ist, ein Teil der Probleme ist, dass, man, äh, dass äh, die Erfinder nicht anerkannt werden und nicht einen Kredit bekommen. Das ist ein Problem, das ResearchGate versucht zu lösen. Ähm, aber die Proble Probleme sind oft über. Es sind oft gibt es mehrere Probleme. Eines der Probleme, die ich äh, äh, finde, ist, äh, ich glaube, es ein, gibt ein sehr großes kulturelles Problem mit der äh, Technologie und der Wissenschaft. Denn wir leben in einem Zeitalter, in dem die Kultur sehr gegen die Wissenschaft und sehr gegen die Technologie äh, ist. Und, äh, und wenn man da dann muss man nicht, nicht weitergehen, als die Hollywood-Filme Filme betrachten, und äh, die Zukunftsvisionen sind alle äh, von, äh, von einer Zukunft, in der die Wissenschaft und die Technologie die Welt zerstören wird. Und man kann, man, die Zukunft ist entweder ähm, äh, Avatar, Terminator, Elysium. Äh, ich habe einen Gravity-Film äh, vor kurzem gesehen, also man würde nie in den Weltall gehen möchten. Ja es viel, wäre viel besser, so auf irgendeiner schmuddeligen Insel zurück zu sein. Und, ähm, und, ähm, und ich glaube, es ist, ich, ich blamiere hier nicht Hollywood. Ich meine, es reflektiert nur wieder mal ähm, die, die allgemeine Gesellschaft, die ähm, sehr gegen äh, den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt ist. Und so, ähm, und so ich glaube, äh, das äh, dass ist irgendwas sehr ähm, countercultural an, um, an Silicon Valley oder sogar an, an der Wissenschaft heutzutage ist. Das ist äh, irgendwie sehr gegen ähm, die, die Kultur ähm, der meisten ist, die, äh, die, der, die sehr gemütlich und sehr pessimistisch über die Zukunft ist. Und du hast auch schon selber in Filme äh, investiert und produziert? Uh, thank you for smoking. Ja, es war so ein ja. kleiner Film. Ja. Wir haben das Geld zurückbekommen. Ja. Es war ähm, ein kleines Wunder, dass wir das Geld zurückbekommen. Es ja. ist sehr ja. viel Konkurrenz ja. in Hollywood. Aber ein guter Film, ja. Ja. Ähm, Da vorne war eine Frage. Matthias Banners vom Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft. Wenn Unternehmen etwas komplett neu und anders machen, gibt es häufig Konflikte mit Politik und Gesellschaft. Wie lässt sich dann besser bei politischen Entscheidern für Innovation werben und argumentieren? Um, ich, ich glaube, es, um, es kommt immer, ist eine sehr breite Frage und um, es kommt, ich glaube, in der Praxis immer auf die Details. Sehr wichtig darauf an. Um, um, es gibt oft so eine uh, Gray Zone, wo die Regelungen nicht ganz klar sind, was man, ob, ob dies, um, ist dies legal ist, dies nicht legal. Um, ich bin der Meinung, dass in der Praxis um, um, es oft darauf uh, ankommt, um, wird die Innovation oder das neue Unternehmen, macht es die Gesellschaft besser oder, uh, oder schlechter? Und das ist eine Frage, mit der man äh, sich immer als, ähm, als Gründer ähm, doch schon ein bisschen ähm, ähm, ähm, engagieren muss. Ähm, also ähm, so, äh, als wir Paypal gründeten in 1999, 2000, ähm, gab es äh, sehr viele Fragen, sollte dies als eine Bank reguliert werden, das wäre es gibt hier ganz viele Bankenregulationen und, ähm, und nach einer Weile haben wir die Politiker und die ähm, die beamten überzeugt dass nein, es musste nicht ganz so streng reguliert werden und äh, <lacht> und, das, äh, und, das, und es klappte und es, es klappte ich glaube zum teil ähm, es klang ja also eine, es war ein freundlicher name Paypal, es war ein freund der helfen, mit zahlung helfen würde und ähm, und dann ähm, und dann es gab sehr viele kleine unternehmer die, die davon äh, die, die auf ebay und anderswo die für den paypal sehr gut war und sich dann sehr streng beklagten als die politiker um, um, es uh, zu regulieren versuchten. Um, so das, das andere uh, Extrem war vielleicht so eine Firma wie uh, Napster in den uh, späten 90er Jahren, die Musikfirma. Und ich glaube, es war schon ein bisschen schlecht mit dem Namen angefangen, denn wenn man so in Englisch denkt, uh, you nap some music, you nap a kid, you know, kidnapping, so, uh, es klang schon irgendwie als irgendwas uh, was ganz Böses. Und so, um, so, ich weiß nicht, ich glaube, eines der, der Themen, um, und, und dann ging es, um, ein Jahr waren, waren die Gründer von Napster auf der, um, auf der uh, Vorseite von Time Magazine. Um, das Jahr danach wurde die ganze uh, Firma um, um, um, unterdrückt von, von, um, von Regulierungen und war out of business. Um, also ich glaube schon, dass diese Frage, ist es gut für die Gesellschaft, ist es schlecht für die Gesellschaft, um, müssen diese Firmen immer engagieren und müssen immer versuchen, uh, zu, um, eine gute Antwort dafür zu haben. Und, ähm, und ich, ich bin der Meinung, dass, äh, dass äh, die Frage, äh, eines der Sachen, die ich die denke, ich, doch schon ein bisschen wichtig ist, ist der Name der Firma selbst. Das ist sehr wichtig, ähm, äh, wenn man einen guten Namen für eine Firma hat, bekommt die Firma so einen guten Namen. Da vorne war eine Frage. Ja, Hans Konstin von der Konstin GmbH. Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht Patente und andere Schutzrechte für den Unternehmenserfolg? Ähm, na ja, ich, ähm, in, in sehr vielen ähm, Bereichen äh, sind Patente natürlich äh, sehr wichtig. Es ist ein, ein Monopol, das die äh, Regierung äh, gibt, um die Erfindung äh, zu unterstützen. Also ich glaube, in der Biotechnologie und Versch Medizin verschiedenen äh, Gebieten ist es, äh, ist es schon sehr wichtig ist wahrscheinlich nicht ganz so wichtig im, ähm, im IT-Bereich, ähm, denn, ähm, denn ich glaube sehr viele der innovativen Firmen ähm, können äh, Monopole ähm, erreichen ohne Patente. Ähm, und dann gibt es natürlich sehr viele Fragen, wie gut die Patentgesetze gehen und wie gut die Regulierungen da sind. Aber, aber ich bin der Meinung, dass äh, wenn man von schlechten und guten Monopolen spricht, ähm, schlechte Monopole sind äh, die, die irgendwie, äh, die sind einfach eine Steuer, sind so äh, wie Uh, uh, die, die man zahlen muss, uh, uh, vielleicht die Post. Die Post ist ein Beispiel für ein schlechtes Monopol. Um, und, da, und, und dagegen um, ist, sind die guten Monopole, sind die, die irgendwas ganz Neues gemacht haben und daher um, die, die Welt irgendwie uh, uh, verbessert haben. Wenn man eine neue Droge findet als Bi Biotechnologiefirma, macht man ja was Gutes für die Welt und dann, und dann wird es unterstützt, von man uh, uh, uh, eine, eine neue Medizin entwickelt wird dann unterstützt von, äh, durch, durch Patente und so weiter. Es würde überhaupt nicht funktionieren ohne Patente. Apropos Drogen, ähm, stimmt es, dass du e im E-Commerce ähm, für, für Haschisch ähm, investiert hast? Oder äh, ist das nicht korrekt? Äh, das ist alles ein bisschen übertrieben. Ja. Aber ja, ja, ja. Wir haben eine ganz kleine Investition in eine ähm, äh, Firma, die selbst in Marihuana Investitionen ja. macht in, äh, in, in Kanad Kanada. Ja. Ähm, ist das nicht ein, dann ein zukünftig ein sehr kompetitiver Markt? Äh, wo ist das mit Monopol? Oder ist, soll eine Marke kreiert werden? Ähm, also es ist immer, es ist immer die, die, ähm, wenn man die Fragen zu allgemein stellt, <lacht> äh, gibt es äh, nie die Monopole. Aber dann ist es immer, ist immer eine sehr spezifische Frage, äh, kann man da eine Plattform bauen, <lacht> in einer Weg oder in anderen? Und es sind immer so die spezifischen Fragen. Aber wir, wir wurden davon überzeugt, dass äh, die Leute in dieser, in dieser Firma selbst nicht sehr viel Marone rauchten und, ja. äh, und das war schon eine wichtige Differenzierung. Ja, okay. Da hinten war eine Frage. Zorn ähm, Weinzneiger aus dem Cyber Security Bereich sozusagen. Ähm, ich habe eine Frage und zwar ähm, aufgrund der Tatsache, dass die NSA-Skandale hochkommen, wie glaubst du, wird das Thema an Bedeutung gewinnen für Innovation? Kann es passieren, dass das Thema vielleicht uns irgendwann hemmt und die Gesellschaft sagt, wir möchten nicht mehr, aufgrund der Tatsache, dass dort Dinge geschehen, die, glaube ich, persönlich noch nicht äh, schwierig genug sind, also die, die noch nicht hoch genug sind. Ähm, wir wissen, dass es da Dinge gibt, die noch nicht in den Medien sind, auch in der Privatwirtschaft. Ähm, was für Bedeutung wird das gewinnen? Wird es schlimmer? Besser? Ähm, ich glaube, ich glaube, ich, ähm, ich glaube, wahrscheinlich wird die NSA-Geschichte noch äh, viele Jahre weiter so gehen. Ähm, es ist... Äh, ähm, äh, es gibt sehr viele verschiedene Sachen, die von, äh, von denen man da sagen könnte. Ich bin allerdings der Meinung, dass die NSA, ähm, auf Englisch ausgedrückt sind, eher die Keystone Cops als Big Brother. So, Keystone Cops und so, ähm, ähm, so eine Polizei, die überhaupt nichts richtig machen kann. Ähm, und so, es ist vielleicht äh, nicht wirklich äh, ein Beispiel für einen totalitären Staat, sondern für eine verrückte Bürokratie, die einfach alles einsammelt und all die Daten einsammelt, aber überhaupt nichts weiß, was sie damit machen sollen und so weiter. Ich meine, ähm, ähm, die Tatsache, wir wissen noch nicht mal, ob dies genau stimmt, aber äh, wenn der ähm, wenn der Obama auf ähm, Merkels ähm, Handy spioniert hatte, das war es war was wirklich Neues für Obama. Ganz bestimmt wusste er das selbst nicht. <lacht> ähm, und so ähm, und so. Ich glaube, ähm, ich, ich, ich bin schon ich bin schon dagegen, aber ich glaube, wir sollten mal die NSA-Geschichte richtig beschreiben als nicht ein äh, äh, so verrückter, totaler Staat, der alle ausspioniert und, äh, und alles unterdrückt, sondern eine, äh, so eine ganz äh, äh, wuchernde, krebsartige Bürokratie, die einfach alles einsammelt, aber überhaupt nicht weiß, was sie damit machen sollen. Und in der Praxis sehr wenig damit macht. Denn es, ich meine, es, was. was ähm, was, was sehr interessant an in all den NSA, ähm, ähm, Snowden-Sachen und so weiter ist, ist natürlich, es, es gab überhaupt keinen James Bond, es gab keine explodierenden Zigarren, es gab überhaupt nichts Interessantes, das damit gemacht worden ist. Die Daten <lacht> wurden einfach eingesammelt, aber da, damit wurde so, so gut wie nichts gemacht. Da hinten war noch eine Frage. Ja, schönen guten Tag, Oliver Putmann, mein Name. Ich hätte gern ein paar Worte gehört zu Social Business, wo es hauptsächlich ja eher darum geht, Sozialleistung ähm, zu erwirken und weniger jetzt großartige Kapitalleistung für einen eigenen Gebrauch, sondern eher sozial zu werden. Ähm, sehen Sie da irgendwo auch eine Zukunft drin? Kann das auch groß werden oder ist das eher ein Business, was ähm, auf lokaler, regionaler Ebene läuft? Ja, ich, um, also Uh, uh, Social Entrepreneurship, also diese sozialen uh, uh, Businessformen, um, Ich bin meiner Meinung nach, immer ein bisschen problematisch und es fängt schon mal mit dem Wort sozial an. Denn das Wort ist ja zweideutig. Es kann auf der einen Seite uh, bedeuten, sozial kann bedeuten, gut für die Gesellschaft. Oder auf der anderen Seite kann das Wort sozial bedeuten, dass es von der Gesellschaft als gut angesehen wird. Und, und diese zwei Bedeutungen werden so immer so ausgetauscht miteinander in der Praxis. Und wenn es das Zweite bedeutet, dass es irgendwas ist, das, gut für die, das von der Gesellschaft als gut angesehen wird, bedeutet es schon immer, dass es irgendwie eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie ist, dass es irgendwas, das sich von allen anderen sozialen Businesses in diesem Thema nicht unterschiedet. Und man, man will ja nicht... Um, man will hier nicht das, um, das 20. Um, Micro-Lending-Business bauen. Man will nicht das um, 50. in einem Thema, nicht das 4. Online-Pet-Food-Business, nicht die 10. Uh, Thin-Solar-Firma bauen. Und sehr viele von diesen uh, sozialen Businesses uh, gehen davon aus, dass sie irgendwie populär sind und das machen, dass die Gesellschaft als gut ansieht. Und, und, und das, dann, dann, machen sie, dann sind sie schon immer gleich ähm, ähm, äh, übersiedelt von Stichworten und so weiter. Und wir sind äh, zurück äh, zu der ganzen Problematik davon. Nun, ich bin allerdings nicht der Meinung, dass äh, es einfach mit dem Geld zu tun hat und man so einfach versucht, so viel Geld wie möglich zu machen. Ähm, ich glaube, die wirklich äh, guten Firmen haben eine einzigartige Mission. Und so, ich, ich unterschiede immer ähm, Social, ähm, Social Business, äh, diese sozialen Firmen, von mit Mission orientierte Firmen. Und so, wo man eine Geschichte hat, dass wir arbeiten an einem Problem, an dem niemand anders, anderer in der Welt arbeitet. Und wenn wir dieses Problem nicht lösen, wird das Problem überhaupt nicht gelöst. Um, das ist, glaube ich, immer eine sehr gute Einstellung. So, um, einer meiner Mitgründer von, um, von uh, PayPal, Elon Musk, hat uh, die SpaceX-Firma gebaut. Und um, um, Elon würde uh, SpaceX beschreiben, wir sind auf einer Mission nach Mars zu gehen. Das ist das, was die, unsere Firma machen wird. Ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, ob wir, wir sind die größten Investoren in SpaceX, äh, vielleicht machen wir mal Geld, vielleicht nicht, denn äh, es wird alles weiter investiert werden, bis sie nach Mars gehen. Das ist, das ist ganz bestimmt so. Ich, ich kenne Elon schon gut genug, dass sie dass weiß, dass es nicht nur so eine Rederei ist, das ist, das ist wirklich der Plan. Und ähm, Elon würde das natürlich als, in, in einer Hinsicht würde es als ein, Social-Business-Plan-Sachen, denn dann könnte man auf einem anderen Planeten überleben. Und es ist eine ganz wichtige Sache für die Gesellschaft, dass wir nach Mars gehen. Aber es würde meistens nicht als ein Social-Business bezeichnet werden, denn es, es fehlt am zweiten Punkt. Denn es wird nicht von der Gesellschaft als gut angesehen. Aber ich glaube schon, dass es gut für die Gesellschaft ist. Also man muss diese Sachen immer sehr sehr genau unterscheiden. Ersan Dariani hat eine Frage, wenn ich das richtig sehe. Ja. Danke. Ja, hallo. Ähm, ich habe dein Buch nicht gelesen, aber Zusammenfassung dazu und die Zusammenfassung hast du in deinem Vortrag wiedergegeben. Ähm, das mache ich auch absichtlich teilweise so, weil ich denke, dass man sonst zu sehr eingeschränkt wird in seiner Herangehensweise an die Welt. Ich habe zwei Fragen, die eigentlich zusammenhängen. Ähm, welche Jobs, meinst du, wird es 2040, 50 noch geben, die von Menschen federführend äh, ja, ausgeführt werden? Und in dem Zusammenhang habe ich auch die Frage, ob du der Meinung bist, ähm, oder ob, deine, ob du investiert bist in Firmen, die sich mit dem Thema Brain Enhancement beschäftigen? Um, wollen wir sehen. Um, ich, um, also ich bin der Meinung, dass, um, dass diese, um, uh, diese Angst, dass uh, sehr viele Jobs von Maschinen vertrieben werden oder dass die Computer uh, die Menschen von, uh, von, von den Jobs vertreiben werden, um, uh, sehr, sehr übertrieben ist. Ich meine, es gibt schon verschiedene Gebiete. Wo, wo sich die Wirtschaft sehr verändern wird. Aber ähm, im Allgemeinen ist ja die Geschichte der äh, Entwicklung der Wissenschaft, der Technologie über die letzten 250 Jahre äh, eine Geschichte, in denen ähm, die Maschinen uns auffreien, äh, andere Sachen zu machen. Und, und ähm, es war schon ein Problem im 19. Jahrhundert, äh, wo die Luddites in, in, in Großbritannien dachten, man sollte einfach die Textilmaschinen alle zerstören. Äh, und äh, denn die, die, die Maschinen zerstörten ihre Jobs. Aber aber auf die Zeit hat es einfach die Leute ähm, aufgefreit, bessere Arbeit äh, anderswo zu finden und, ähm, und die, die ganze Wirtschaft ähm, aufzubauen. So ich, ich glaube, diese, ähm, diese Angst vor den Maschinen ist äh, sehr, sehr übertrieben. Nun, die Frage von ähm, Artificial Intelligence, könnte man ähm, Computer bauen, die äh, klüger als die Menschen sind und, äh, oder, ähm, oder irgendwie sowas, äh, äh, ich bin auch das finde ich auch, wenn, wenn so etwas überhaupt möglich ist, ist es sehr weit in der Zukunft, bin ich der Meinung. Aber ich glaube auch, es als ökonomisches Problem zu beschreiben, ist ganz falsch. Wenn wir ähm, Außerirdische aus dem Weltall, wenn sie hier ähm, in Berlin morgen landen würden, würde man ja nicht fragen, was bedeutet dies für die Wirtschaft, für meinen Job. Die Frage würde sein, sind sie freundlich, sind sie nicht freundlich. Es wäre eine politische Frage, nicht eine wirtschaftliche Frage. Und ich glaube, wenn es so etwas wie AI wirklich geben könnte, dann wäre es zuerst eine politische Frage und die ökonomische Frage wäre viel weniger wichtig. Viel unwichtiger. Ruth uh, Fan Business Punk, um, jetzt ist schon mehrmals das Stichwort PayPal gefallen. Um, ich würde mal interessieren, wie wichtig sind Netzwerke wie jetzt die PayPal Mafia eigentlich im Silicon Valley, zu der sie eigentlich gehören und wie sehr unterscheidet die sich vielleicht von sowas wie der Facebook Mafia, von der jetzt viel weniger die Rede ist? Gibt es Austausch zwischen den Netzwerken oder sind das wirklich so Gründungsmythen? Um, naja, es ist immer, um, ich bin der Meinung zu, um, dieses äh, Sprich, äh, Stichwort Netzwerk ist immer so ein bisschen, ähm, äh, bisschen problematisch. Ich meine, ähm, man kann sagen, zum Beispiel um, im Silicon Valley überhaupt äh, gibt es ganz starke Netzwerkeffekte und das ist schon was sehr Gutes daran. Man, man, äh, die Ideen kommen äh, schnell herum, äh, man lernt viel von den Leuten, äh, äh, aber dann diese Netzwerke haben auch das Problematische daran, dass es äh, zu Blasen leiten kann. Ähm, die Ideen werden irgendwie sehr gleichgeschaltet nach einer Weile und so. Ähm, so. Ich bin der Meinung, dass, ähm, dass äh, vielleicht hat Silicon Valley noch immer einen Vorteil, Berlin hat einen Vorteil in Deutschland, aber ich glaube, man könnte äh, erfolgreiche Firmen äh, fast überall aufbauen. Das, äh, wenn man, wenn man äh, außerhalb von den großen Zentren ist, sind die Netzwerkeffekte, viel, viel geringer, aber dann vielleicht kann man auch mehr originelle Ideen haben. So es, es geht so in beide, beide Richtungen. Ähm, ich, nun mit, mit, ähm, nun PayPal hatte eine, ähm, ich, würde, ich, würde, so, ich würde sagen, ich würde die PayPal Mafia, also es gab so eine ganze Reihe von erfolgreichen Firmen, die von ähm, ehemaligen ähm, Arbeitern bei PayPal gegründet wurden in den letzten äh, 10, 12 Jahren, ähm, ich würde die PayPal Mafia nicht so sehr als Netzwerkeffekt beschreiben, es gab sehr starke Freundschaften, die in PayPal gemacht wurden und die dann zu diesen Firmen geführt haben. Facebook ist viel mehr erfolgreich als PayPal jemals war, aber ich glaube, dass PayPal war sehr gut, denn man lernte, dass es um, man lernte, dass es äh, schwer, aber möglich war, eine sehr erfolgreiches äh, Startup zu gründen. Das war das so Hauptthema, das man vielleicht bei PayPal lernte. Wenn man, wenn man eine in einer eine Startup ist, die scheitert, dann lernt man hauptsächlich, dass es unmöglich ist, erfolgreich zu sein, das ist ein, das ist ein, was sehr Schlechtes zu lernen. Und wenn man ein, in einer Startup ist, wo alles äh, phänomenal funktioniert, wie uh, Facebook oder Google oder Microsoft, um, dann lernt man, dass es alles sehr leicht ist. Und ich bin der Meinung, dass uh, vielleicht uh, es ist schon besser, wenn man wo irgendwo ist, wo alles um, uh, um, um, einzigartig funktioniert. Aber vom Lernen her gesehen ist es wahrscheinlich schon besser zu lernen, dass es schwer ist. Und wenn man lernt, dass es unmöglich oder leicht ist, sind das beides uh, sehr schlechte Lernen. Um, Uh, uh, und ich glaube, ich glaube es, ist immer so, um, so ein, es gibt so immer ein, so, ein, so einen Mittelpunkt zwischen extremen Optimismus und extremen Pessimismus. Wenn man zu optimistisch ist, um, meint man, das, es wird alles schon funktionieren, man muss nicht viel machen, es funktioniert, die Zukunft uh, uh, kommt von sich selbst. Wenn man zu pessimistisch ist, dann meint man, um, es wird sowieso alles schief gehen, da kann man nichts machen. Um, und so extremer Optimismus und extremer Pessimismus, um, beide um, uh, geben einen die Einstellung, dass man nichts machen um, muss, nichts machen kann, um, daher, dass man einfach nichts macht. Und, um, und so, ich glaube, so eine mittlere Einstellung, uh, wo es ein bisschen optimistisch ein bisschen pessimistisch, es kann schon funktionieren, es kann schon schief gehen, ist so mehr die Richtige. Und ich glaube, das war in Paypal sehr eingeprägt. Eine Frage noch? Die Stunde ist schon jetzt ganz flott rumgegangen, ich will zum Schluss noch fragen, bleibst du noch ein bisschen in Deutschland oder ähm, wo geht es noch hin? Ähm, was, was für Pläne hast du jetzt noch in den nächsten ja, Wochen und Tagen? Es ist immer, ist immer äh. viel zu viel auf dem Termin, aber, aber ich äh, komme hier mehrmals nach Deutschland, so jede drei, vier Monate mal. Ah ja, dann hoffe ich besuchst du uns äh, wieder. Herzlichen Dank für den tollen Vortrag, äh, Peter